Ja hallo, meine Lieben, ich habe eine super geniale Ankündigung zu machen, ich habe eine völlig brandneue Show für Mabacher TV. okay, sie ist noch brandneu hier auf dem YouTube-Kanal, sie gibt es nämlich schon auf Facebook, aber da werde ich jetzt mein Kollege was dazu erzählen. Hallo Martin. Hallo Martin. Das machen wir ja schon ein paar Wochen, oder? Genau. Und was macht man denn überhaupt? schlagzeilen -Revue. Und was ist die Schlagzeilenrevue? Die besten Nachrichten aus der besten Zeitung der Heute, aus Wien. Genau. Für diejenigen, die es nicht wissen, die heute für Gratis-Zeitung in Österreich gibt es in Wien, Oberösterreich? Nein, Wien, Niederösterreich und Burgenland. Und he okay. heute ist es so klassisches, gratis, aber nicht umsonst. Genau. Die wichtigsten Nachrichten des Landes und der Welt in kürzester Form, knackig, und vor allem äußerst handlich. Und wir toppen das noch, wir komprimieren für euch eine Woche in einer kurzen Folge. Und die werdet ihr sehen jeden Sonntag, parallel auf Facebook und hier auf YouTube, ab jetzt. Und damit es hier richtig reinkommt in den Flow, gibt es ab jetzt, für die ganze Woche, jeden Tag, 18 Uhr, eine Folge, die schon gelaufen ist auf Facebook, für euch zum Maxim damit wir jetzt ein bisschen in den, in den Groove kommt der Schlagzeilenrevue. Oder? Genauso machen wir es. Passt. Also reinschauen, immer sonntags 18 Uhr, und jetzt zum Start, jeden Tag 18 Uhr abends. Die Schlagzeilenrevue. Danke, und weiter sagen, abonnieren und liken, gell? Hey, warte mal da, wer bist denn überhaupt? Da? Das haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Also ich bin der Martin, wer bist du? Martin. Okay. Aber was machst du? Ich bin Journalist in Wien. Wunderbar. Das heißt, du bringst die Qualität. Ich probier's. <lacht> es. Weißt du?